Kennst du eigentlich schon meine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Das Besondere daran ist, dass es eine vier- bis fünffach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf Übrigens bin ich Pole, für die, die es noch nicht wussten. Deswegen kommt jetzt die Ansage in Deutsch-Polnisch. Ich habe erfahren von YouTube, dass Hälfte von Zuschauern nur Abonnenten sind. Deswegen ganz wichtig, mach Abo und wichtiger, mach Glocke, damit du informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Uwe, mach Glocke! Wow! zdrowie. Ich finde es immer so interessant, dass wenn Bauern äh, ein Feld versuchen zu züchten, auf herkömmliche Art und Weise, ohne Pestizide und so weiter, was so groß ist wie Uwes Glied, dann kriegen direkt Panik und werden nervös vor Schädlingen. Jetzt frage ich mich, es gibt einen Wald, der dreimal so groß ist wie der Regenwald, und das ist der Boreale Nadelwald in der Taiga, was von Millionen von Jahren nur eine Art, das heißt Nadelgehölzer, beherbergt, und es anscheinend immer noch keinen Schädling gegeben hat, der diese ausgerottet hat. Wie kann das möglich sein? Wenn ihr das gut findet, gebt den Daumen im Video nach oben. Das macht überhaupt keinen Sinn an dieser Stelle. Ganz egal. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich finde es wirklich sehr, sehr krass. Es waren die ersten Bäume von unserem Planeten, halt. Mal, die die schlimmsten Umwelteinflüsse sozusagen standgehalten haben. Und äh, nicht nur das, sondern schon mal aufgefallen, dass es da keine Laubbäume gibt in diesen Regionen hm, der Erde im größten Wald ganz klar, dass die sich durchgesetzt haben. Ja, das hat unter anderem mit der Luftblasenbildung äh, bei dem Xylen, das heißt dem ja, Medium, wo die Bäume so gesehen äh, Wasser transportieren. Da gibt es Tracheen und Tracheiden und die Tracheiden, die Nadelbäume haben, sind schmaler und deshalb nicht so anfällig für Luftblasenbildung. Deshalb äh, können die da in diesen Bereichen besser äh, auch äh, bestehen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne dieses neue Produkt, was ich entwickelt habe, von Liposomal, auch diesem widmen. Das sind Pinienpollen-Extrakt. Ja, nicht, nicht einfach nur Pinienpollen, wie normalerweise verkauft werden, wirklich Pinienpollenextrakt 20 zu 1 Zellwand aufgebrochen. Und warum ich das äh, so in den Vordergrund rücken möchte, das möchte ich euch hier mal zeigen. Und zwar oftmals wird leider glockt, ja, die sind, die sind hier auch eingeblendet. Ja. Die 100 Gramm Pinienpollen enthalten 800, äh, 8000 Nanogramm Testosteron normaler Mensch, männlicher, ne? männlicher Mensch, ja. 52 bis 1000 Nanogramm ja? und dann wird er versucht euch was zu verkaufen. So ist es natürlich nicht, ja, ganz, ganz klar, auch wenn es dazu Studien gibt und so weiter, ist auch, auch da verlinkt. Nein, also es ist natürlich pflanzlich, ich nenne es Phytotestosteron, nenne ich es. Ja? Unser damaliger ähm, Biologie-Professor äh, hat uns erzählt, dass die ähm, Fische... Äh, oftmals zu so Farmen, sich vermehrt äh, die weiblichen Fische äh, dort gesammelt haben, wo Nadelhölzer verarbeitet worden sind an Holzfabriken so gesehen wegen dem Testosteron in anführungsstrichen. Ja. Trotzdem ist das Phytoestrogon, wirkt natürlich niemals so wie körpereigenes Testosteron. Ganz wichtig an dieser Stelle, ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz: Soja-Konsum korreliert natürlich extrem gut mit Krebs-Inhibition und so weiter. Es gibt einige Studien dazu, ja? So die das mal gezeigt haben. So, warum das so ist? Natürlich, dass Östrogen natürlich Drüsenwachstum induziert ja, und wenn dementsprechend Phytoöstrogen dort andockt, kann ein Körpereignis nicht mehr andocken und das wird ein bisschen nach unten reguliert. Das heißt, das Drüsenwachstum wird auch nach unten reguliert. Wenn du zu wenig hast, dockt auch das Pflanzliche an und erhöht dein Spiegel wieder. Das heißt, es wird immer zum Normalwert wieder reguliert und das ist das Tolle eben an diesen pflanzlichen Alternativen. Und genauso wirkt natürlich auch dieses pinienpoln als nur als Testosteron dementsprechend. Ja, ähm, ich ja, habe hier einige Studien vorbereitet, aber ich muss auch ganz klar meine persönliche Meinung sagen, ich hätte es euch hier gerne gezeigt, hätte Uwe nicht alles ausgesoffen. Da kann man ruhig mal klatschen, Uwe, Dankeschön. Du, auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe es, glaube ich, in der, der Facebook-Gruppe, VitaSomal, eure liposomalen Supplements, ähm, eure liposomale Revolution, meine ich. Ich kenne nicht mal meine eigene Gruppe, alles klar, Patrick. Ähm, da habe ich, glaube ich, mal vorgeführt, wie ich es genommen habe und so weiter. Auf jeden Fall, es hat ein sehr, sehr, äh, ja, wie soll man sagen, äh, komischen nebeneffekt sage ich mal aus meinen erfahrungen es ist manchmal ein bisschen unangenehm weil wirklich die libido steigt doch schon merklich okay jetzt aber wirklich wird wissenschaftlich ich habe genug gequatscht vier, fünf minuten holy fuck auf jeden fall wir kennen zum beispiel vitamin e ja, vitamin e ist stärker als vitamin c als antioxidant sehen wir hier ne? in der studie schon mal eingeblendet so ganz wichtig wenn wir jetzt aber mal Vitamin E mit Pinienpollenextrakt vergleichen, ja, und da wurde das gleiche radikal verwendet, ja, wie, wie zu Vitamin C, zu Vitamin E, ja, hier Pinienpollenextrakt zu Vitamin E, das ist äh, dpph 22 Phenyl, Picryl, Hydrazil, wird immer verwendet. So. Und man sieht hier, dass das Pinienpollenextrakt dem Vitamin E sogar noch überlegen war. Ganz interessant, man kann auch weitermachen, zum Beispiel geht es hier um die antioxidative Aktivität, die gemessen worden ist. Von dem Pinienpollenextrakt auf die Oxidation von Fettsäuren und dieser war auch höher als bei Vitamin E. Dann Malondialdehyd, das ist ein Marker für, für Abbauprodukt oxidiertes Fett so gesehen. Ja. Auch da wurde die Inhibition höher bei dem Pinienpollenextrakt und des Weiteren die Karbonierung von Proteinen, das heißt ein Marker für oxidierte Proteine war ebenfalls höher als bei Vitamin E bei diesem Pinienpolenextrakt. Dann ganz, ganz spannend, Entzündungen im Körper. Ja, wirklich haben wir alle leider sehr, sehr viel, auch zugunsten natürlich des ungünstigen Omega-3- zu Omega-6-Verhältnisses, wie sie in den westlichen Welten momentan so konsumieren. Und da gibt es auch bestimmte Marker. Ja, dafür, wenn du Entzündungen im Körper hast, wird ein Arzt, nee, wenn du da mal hingehst, solltest, Grüßchen von mir, bitte nicht bestimmte Marker testen, zum Beispiel gibt es da ähm, Stickoxide, ja, dann gibt es auch TNF, Alpha, ja, Tumor-Nikose-Faktor-Alpha, dann Interleukine, das sind bestimmte Pepithormone, so gesehen IL1 und IL6, das sind ebenfalls Entzündungsmarker. Diese vier werden meistens getestet und das deutet auf eine Entzündung im Körper hin. Und hier sieht man ganz klar, dass alle nach unten reguliert worden sind nach dem Pinienpollenextrakt. Dann gab es noch eine weitere Studie und zwar zu Arthritis, ganz, ganz schön zu sehen, das, weil es auch ein, ein rheumatischer Zitrus weil es auch ein Entzündungsprozess ist. Da wurde man eher, also erstmal die Blutwerte erstmal voran ne, gemessen und dann sieht man zum Beispiel, dass das Kreatininwert ja, Gruppe 1 ist Kontrollgruppe, Gruppe 2 ist in dementsprechend die Säugetiere mit Arthritis und Gruppe 3 und 4, ne, Gruppe 4 noch höhere Konzentration, Gabe von Pinienpollenextrakt. Und man sieht hier, dass, das, dass der Kreatininwert sich sogar verbessert hat, dass die Nierenfunktion sich verbessert hat. Ja, Kreatinin ist ein Abbauprodukt von Kreatin, den Nieren und so weiter, das ist Rückschritt auf die Funktion. Und hier Blutfettwerte sich ebenfalls dadurch verbessert haben. Aber das war eigentlich nicht der Sinn der Studie und zwar, das war nur ein schöner Nebeneffekt, ganz ganz schön. Hier wurde ebenfalls wieder auf die Entzündungsmarker getestet, IL1, IL6 und tumor und diese drei Entzündungsmarker wurden ebenfalls getestet und auch hier in der Studie verifiziert nochmal, alle nach unten reguliert. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Jetzt noch was weiteres: immer mehr Umwelteinflüsse prasseln auf uns ein. Ja oder nein? Beantwortet mir diese Frage. Ja. Und es ist schlimm. Deswegen gab es hier eine schöne, Studie, eine schöne Studie, Arsen zum Beispiel. Ich, hab, ich bin einfach wirklich sehr energiegeladen. Ihr merkt es, ich bin richtig. Nasodobia. <lacht> Komm runter, Patrick, komm runter. Aber so besser so als anders, ja. Also immer mehr Umwelteinflüsse. Und hier war, wurde eine Studie gemacht mit Arsen. Ja, Arsen ist sehr giftig. Ich habe ich hab sogar mal gerochen, es riecht so ein bisschen nach Knoblauch. Da musste das, äh, damals im Studium das Labor evakuiert werden. Das war sehr äh, nicht gut. Und auf jeden Fall gibt es da bestimmte Marker, ja? die, wenn du vergiftet wirst, dementsprechend auf... Zellsterben hindeuten. Ja, wieder Marker, drei Stück FAS, BAX und BCL2. So, und das jetzt erstmal so vorweg. Und dann wurde dann dementsprechend ne, die Arsengabe indiziert, und man sieht hier, dass die Werte sich erheblich verschlechtert haben zur Normalgruppe und in der extra gruppe sie sich wieder erheblich dem Normalwert näherten. Und ganz schön bei BCL2 zum Beispiel war der Wert sogar besser. Trotz des Ersehens, ja, äh, dank dem Pinienpollenextrakt als in der Normalgruppe. Das musst du dir mal reinziehen. Dann ganz ein weiteres Gift, zum Beispiel äh, Tetrachlormethan, methan CCL4, genau. Ist ebenfalls giftig, äh, krebserregend und so weiter. Und auch da sieht man ganz, ganz klar, blau war die Kontrollgruppe. Und orange ist dann dementsprechend diese Gruppe nach der Gabe vom pinienporn Und hier sieht man, dass die SOD, die Superoxidismutase, ein körpereigenes Antioxidant, extrem nach oben geschossen ist. Es verhilft dein Körper, diese Antioxidantien zu bilden. Das machen ja auch immer gerne sekundäre Pflanzenstoffe, die stimulieren ja deinen Körper dahingegen. Ja. Sie, sie, sie, sie necken immer so ein bisschen das Immunsystem, dass es sich wirklich stimuliert wird. Und das sehen wir hier sehr, sehr wunderschön, dass die Superoxidismutase erheblich nach oben gestiegen ist. Und dann wurden immer mehr Gaben von diesem Tetrachlormethan gegeben. Und es hat so lange diese Konzentration, so gesehen, das Gift so lange gepuffert, ja, bis auf 400 Milligramm pro Liter von diesem Gift, ja dass es immer noch nicht der Normalwert erreicht werden konnte. Ja, das ist wirklich dank der Superoxidismotase, die stimuliert worden ist durch das Pinienpollenextrakt. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr merklich schön. Das war es auch schon mit dem Zettel hier. Was können wir denn jetzt zum Schluss zusammenfassen? Pinienpollenextrakt ist ein stärkeres Antioxidant als Vitamin C und Vitamin E und damit überlegen. Pinienpollenextrakt wird entzündungshemmend und beugt vor. Außerdem wirkt PPE Zellsterben aktiv entgegen. Und zu guter Letzt kann Patrick immer noch nicht richtig essen. Zuerst die Mango und jetzt der Möhrensaft. E egal, weiter geht's. Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Wenn du es ausprobieren willst, bestellst du sehr gerne. Ist jetzt erhältlich. Vitasomal.de, solange der Vorrat reicht. Ich es nochmal langsam: Vitasomal.de. Solange der Vorrat reicht, ganz wichtig, mach Glocke. Danke. Informiert wird, wenn ein neues Video kommt. Und äh, abonnieren nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Mal einen Daumen nach oben für meine Arbeit, die ich geleistet habe. Und mein Team auf jeden Fall äh, für diese Recherche arbeiten. Das wäre wirklich sehr, sehr toll. Dann, wir verlangen nichts von euch. Aber es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir einen Daumen nach oben bekommen Wenn Und ein Abo und mach Glocke. Ne? Uwe, mach Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.